Fühlst du dich einsam und verzagt, manchmal sogar klein und hilflos oder ungerecht behandelt? Fragst du dich, wann du endlich die große Liebe in deinem Leben finden wirst oder das große Glück? Kartenlegen am Telefon hilft dir weiter. Klare Schritte, mit denen dein Leben wieder leichter wird. Du bist ein wundervoller Mensch und auch du hast es verdient, wieder glücklich zu werden. Also verschwende keine Zeit mehr. Klicke auf den Link unter dem Video. Jetzt gleich.